Ein Löwe ging mit raschem Schritt auf einen Esel zu. Der Esel, Angst und Bange, zittert. Du, spricht König Löwe, komm, komm mit, wir wollen jagen. Du sollst machen, dass alles wild im Wald erschrickt. Herr Löw, ich fürchte mich vor zähnevollen Rachen, sagte der Esel tief gebückt. Schrei, Esel! Schrei, um Gottes Willen! Herr Löwe, sie geruhen doch zu brüllen, das Wild erschrickt ja desto mehr. Schrei, Esel, schrei, wir wollen's, du sollst schreien, denn lass dir sagen, das Gehör des Wildes in dem Wald ist fein. Der Esel treibt's heraus, der Löwe jagt's hinein.